Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Weiter geht's mit TamTam -Tam auf der Raumstation. Und tatsächlich werden wir das letzte Level hier alleine spielen. Normalerweise wäre jetzt wieder Zeit, dass ich mit Danny weiterspiele. Allerdings geht das aus zeitlichen Gründen nicht und, äh, und ich würde jetzt lieber aufnehmen sofort und die nächsten Folgen alle alleine aufnehmen, statt dass ich jetzt eine Woche oder so warte, bis ich wieder mit Danny zocken kann. Deshalb entschuldigt, dass der Danny nicht dabei ist, aber äh, ja, mal gucken, dass ich ihn dann irgendwann mal eine Doppelfolge rein tue. Da mal nachschauen. Das bin das, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht in Folge 30 oder so. Mal schauen, man auf jeden Fall erstmal dieses Level und es sieht sehr interessant aus. Die Dinge erinnert mich ein klein wenig an die aus Super Mario Sunshine, aber die waren ganz anders, glaube ich. Das Sunshine. Wow. Äh, äh, Hi, Meteorit ist aufgestürzt auf die Raumstation. Oh Gott. No. Ja komm. Ja komm. Äh. Okay, da sterbe ich einfach. Cool. Dürfte ich bitte an alle Sachen rankommen. Dankeschön. Guckt euch den Scheiger da im Hintergrund an, der ist doch voll cool. Oh, äh, hi. Hä? Hey? Wow! Was ah! passiert hier? Dear. Ich habe Angst, dass man bestimmte Sachen nur bekommen kann, wenn da so ist. Guck euch den Planeten da im Hintergrund an. Cool. So, wir werden auch nach dem Level sofort anfangen, mit den Rückwärtsleveln und die Quests anfangen, vielleicht sogar abschließen. Also ich hatte zumindest vor, dass ich sie abschließe. So, da kann ich das aber gerade nicht lang. Ich muss nochmal zurückklatschen und mir ein paar Eier schnappen. Denn ich habe keine mehr. Wo gab's denn welche? Oder ich nehme einfach dich. Komm her. Komm her. Zack. Okay, aber es wirkt auf mich random, wann die kommen, die Dinger. Da ist es, denke ich mal, nicht so schlimm oder so. Ach, die, die, die, die mir weh. Aber ich kann die beruhigen. Glaube ich. Ja, ich glaube schon. Na komm, hieb mal hoch hier. Dankeschön. So. Mama, zack. Also, eigentlich wirken die auf mich sehr freundlich. Ich dachte erstmal, wir dringen irgendwie ein und diese werden dann böse. Hey, was wollte hier? Oh, das ist ja cool. War das vorher auch schon so? Das ist ja richtig cool. Oh, oh. Ja, ah, okay, dann werden die böse, weil die denken. Ja, weiß nicht, was sie denken. <lacht> auf jeden Fall nichts Entspanntes. Kann ich damit irgendwas machen? Ich dachte, das kann ich vielleicht runterrollen oder so. Aber nein, vielleicht kann ich da ja runter? Nein. Doch, doch. Ah, das Nebel für ihn. Also, Okay, das ist cool. Das ist interessant. Das mag ich. Dankeschön. Oh, warte. Äh. muss mich beeilen. Hier durch. Verdammt, wie komme ich hier lang? Äh. Guten Tag. Dann dürfte ich Spieß... Bitte wissen, wie das geht. Hm. Vielleicht ist das ein Spiegel? Nein. Das ist doch ein Spiegel. Mach mal hier auf und dann kann ich von hier nach links, oder? So? Ah. Ah, ja, ich glaube, das geht so. Okay, da rastet es dann wieder aus. Warum kann man hier nach rechts? Weil es hier was gibt. Herzen. Ja, okay. Dann haben wir zumindest alle Herzen. Das ist doch schon mal was. Okay, kommen wir nicht weiter. Das bedeutet, wir müssen hier wieder lang. Okay. Dankeschön. Eigentlich ist voll nett so. Okay. Das Konzept des Levels ist auch nicht schlecht. Oder was meint ihr? So, wir sammeln mal hier alles ein. Oh, noch einer. Verdammt. Dann rasten die wieder raus. Beilung, Ah! Okay, wir haben glaube ich ich hoffe mal nichts verpasst sicher bin ich mir natürlich nicht aber warum sollte ich mir nicht sicher sein So spuckt mir mal hier ein paar eier aus dankeschön dann schieße ich dich mal ab du gibst mir red coins Yes, nice nicht so viele aber immerhin ja? und dann kommt auch schon der nächste Meteorit, glaube ich ja hm. Gab es nur noch im Herzen und da ist ein Geschenk und oh, verdammt, die verdecken das. Das ist gut gemacht, dass sie das verdecken, aber wir treffen trotzdem. Ach, verdammt, mein Kostüm. Nein, genau hier vor. Oh, nö. Oh, nö. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich jetzt getroffen werde, dann darf ich das ganze Level noch mal neu machen wegen den Herzen. Och, verdammte Kacke. Kein Bock, was soll der Rotz du, du, du, du. Oh, oh. Ich habe Angst, ich habe Angst, hallo. Die wollen mir bestimmt äh, wehtun. Okay, was ist das jetzt hier? Okay, das war sehr easy. Ja, das war sehr, sehr easy. Ui, oh, danke schön. Ich muss noch nicht mal auf der Plattform stehen. <lacht> Lol. Oh, Dankeschön. Ähm, der nächste Meteorit kommt jetzt. Deshalb, oh, verdammt, ich muss nach oben. Ich muss, glaube ich, nach oben. Hier hoch. Ah. Ja, ja, ist richtig. Also da oben. Raumschiff. Ah, verdammt. Oh, verdammt. Wenn ich das später suchen muss, ne, dann wird das bestimmt ärgerlich, wenn ich da welche nicht bekomme. <lacht> Lol. Wofür bist du hier? Einfach so. Okay. Hey, hey, hey, hey. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Entspannende. Hm, ich glaube, es geht links. Warum vibriert mein von Schworder so sehr? In dem Meteoriten im Hintergrund, oder was? Ah, das waren rote. Nein, das meinte ich. Genau das meinte ich. Verdammt, nur weil mein Kostüm so schlecht ist. Wo war denn? Kann ich es noch bekommen oder oder nicht? Äh, was? Hallo? Oh, wow! Okay, die Blumen haben wir. Die Red Coins haben wir nicht. Die Herzen leider auch nicht mehr. Schade, schade. Hätte ich fast geschafft. Nein, nicht, ja, nicht der... Mann. Ich weiß nicht, wo mir drei Red Coins fehlen. Das das kommt mir nicht in den Kopf. Vielleicht kommen sie noch. Ausschlagen würde ich es nicht. Es wäre ja noch möglich, dass sie kommen, aber... jetzt Sollen sie hier noch kommen? Wo? Wo sollen hier noch drei rote Münzen sein? Da vielleicht, auf dem da? Nö, auf dem da. Oh, äh, LOL, das waren wirklich, wirklich welche. Krass. Und ihr habt nicht zufällig noch irgendwas für mich? Nein. Schade. Gut. Äh, Level war ganz okay. War ganz cool, ja. Mm, ja doch. doch. das Level hat mir eigentlich gefallen. Es ist nur blöd, dass ich das Level nochmal neu machen darf, weil mir die Herzen fehlen. Aber ansonsten habe ich alles und deshalb würde ich sagen, werde ich kurz schneiden und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir dann die drei Level hier rückwärts machen. Achso, warte, bevor wir das machen, gibt es erstmal neue Kostüme. Dann gibt es in der nächsten Folge eine neue Welt. Juhu, Yoshi. <lacht> Da, da, da, da, da, da. Ba ba ba ba, gib mir allen Zeugs. Ich will alle Kostüme. Deshalb geb sie jetzt sofort her und ich hab Angst, dass mir später das Geld ausgeht. Denn wir wollen hier ja über 100 Prozent. Was kriegen wir? Ein Raumschiff? ein Raketen? Eine Raketenspitze? Eine lila Sternschnuppe? ein Mal set okay. Eine Magnetschachtel. Eine Minzsternschnuppe. Ein Sybo, so heißen die Leute, ein Zybo, Cute. Deckel mit Stern, wow. Ich so einen alte noch bekommen. Blaue Sternstuppe -Stern und oh, ein Vorplanet, wie cool. Yo, ho, ho, ho, ho, ho. Dann äh, nehmen wir uns doch einfach mal... Wir nehmen uns mal das Raumschiff Für die Rest der Folge. Oh, yeah. Und dann sehen wir uns gleich... wieder. Okay, das ist echt cool. Das will ich euch noch mal ganz kurz zeigen. Wenn man springt... Dann kommt aus Yoshi unten so, ähm, ja, so die Turbodüsen raus, so das Feuer da unten. Ich weiß gerade echt nicht, wie das heißt, aber das finde ich echt cool. Und das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. So, nun auf, auf zu den, zu den Rückwärtsleveln. genau, das wollte ich sagen. Countdown zum Abflug rückwärts, genau. Dreieinhalb Minuten haben wir dafür Zeit, okay. Ich habe tatsächlich Angst, dass die in dieser Welt schwer sind, weil jetzt sind wir ja schon relativ am Ende des Spiels. Das sind ja jetzt nur noch drei Welten, also das ist einer der drei Welten, äh, die letzten drei Welten. Also so gesehen haben wir gleich ein Drittel äh, des Endes geschafft, falls das irgendwie Sinn macht. Ah, ich bin dumm, lasst mich. Okay, ähm, ich werde mal, wir müssen die Typen mitnehmen. So, okay, Herzen brauche ich überhaupt nicht, was mache ich hier eigentlich? Also ich brauche es euch oh, und meine Öhrchen. Ich höre ein. Ich höre ihn. Sagt mir nicht, er ist hier oben. Das wäre gemein. Aber ich traue dem das zu. Äh. Ne, Äh, ist er. Okay. Äh. Verdammt. Ich habe die Glocke abgeschossen habt habe es gesehen. Habe ich ihn nicht bekommen? Wo ist er denn, mein Freund? Bleib da. Äh, kannst du bitte hallo yes, Jetzt haben wir ihn Okay, da habe ich leider etwas zu sehr zu viel zeit glaube ich mit verschwendet. aber passt schon Oh oh oh Okay Okay Interesting Okay, die sind unten Das heißt wir wollen hier nach unten Ich höre ihn. Ich sehe ihn. Im Hintergrund. Hier. Geht den Ballon da. Nein. Hau doch nicht ab, mein Freund. Aua, verdammt. Komm her. Yes. Ich habe keine Ahnung, wo der hingeflogen wäre, aber. Das ist mir gerade etwas egal. Das ist egal. Wo wollen wir denn lang? Aber die Treppe runter? Ich schätze mal schon. Dann gehen wir hier runter. Lass mich durch, ich muss meinen Hündchen suchen. Ja, das ist sehr wichtig, dass ich mein kleines Hündchen hier finde. Wenn ich ihn nicht finde, bin ich traurig. Hab nur noch eineinhalb Minuten. Jetzt sind schon fast nur noch eine. Du, du, du, wo sind sie? Ich hör ihn nimmer. So eine Witze ist er. Wo ist der Kühlter? Äh. Höh? Hä? hä? Verdammt! Das ist jetzt blöd. Aber wir haben noch Zeit. Noch werde ich nach ihm suchen. Vielleicht ist er hier oben. Wo ist er denn? Verdammt, der ist ja nicht. Da oben. Um, um, hier hoch. Wo ist er denn? Hä? Ich habe ihn verpasst? Hm? Ja, ich habe ihn schon verloren. Wo war er denn? Ich will einfach nur wissen, wo der war. Ich hab's eh schon verkackt. Hä? Ich weiß jetzt, wo der letzte ist. Traurig, dass ich ihn nicht gefunden habe beim ersten Mal suchen. Und verdammt. Äh, ich hoffe, den kriege ich noch jetzt schnell. Verdammt, na, Junge, Yoshi! Oh! Nee. Komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell. Verdammt, das ist ja im Hintergrund. Egal, wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt das ganze Level dann rüberfliegt oder nicht. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich zeige euch, wo der letzte ist. Man, das Level noch schnell neu. So, hier runter. Schnell. Zack, zack. Ja, lass mich hier halt treffen. Ähm, hier nach rechts. Ja. Und dann ist es einfach hier. So, das jetzt halt nicht verkacken? So. Oh Gott, das sind drei. Deshalb dauert das Level so lang. Ja, weg damit. Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, wie bitte? Ja, und äh, jetzt loslassen. Oder wie? Okay. So hat es auf jeden Fall geklappt. Dann bringen wir mal alle drei hier rüber. Hier kriege ich sie nämlich auf jeden Fall runter. Und dann Stabattacke. Und dann das Letzte noch. Schnell. Schnell. Wir haben keine Zeit, Junge. Ja, okay, jetzt. Lass mich durch. Okay. Wie ist der da überhaupt reingekommen? Das stelle ich mir. Als Frage. Oh nein. Oh, verdammt. Okay. Wir haben jetzt noch eine halbe Minute, glaube ich, Zeit, das Level zu schaffen. Und wir sind jetzt eh unten beim Ziel. Das Level war nur etwas blöd. Ach, keine Ahnung. Ich mag das Level nicht so also zumindest rückwärts nicht so sehr das ist nicht schlimm aber definitiv auch nicht wirklich spaßig oh verdammt die Zeit rennt echt gerade weg äh, ähm äh ich glaube wir haben verloren oh mein gott das war knapp <lacht> Pucci wäre in äh, etwas mehr als zwei Sekunden abgehauen. Verdammt! <lacht> okay, müssen äh, wir auf jeden Fall Bescheid. So, wir machen die anderen beiden Level auch noch rückwärts und dann hoffe ich mal, dass ich noch die Quests schaffe. Ansonsten machen wir sie in der nächsten Folge, damit ihr auch mit Bescheid wisst. So, ritt auf den Sternen rückwärts. 300 Minuten mal wieder. Ich hoffe hier finde ich es auch im first try. Das wäre zumindest super. Und äh, ja, jetzt reiten wir erstmal auf den oh, Okay. Da die spawnen die einfach. So werden weggeschleudert. Okay. Oh, habt ihr es gesehen? Das ist einfach cool aus hier. Das Ding. Na egal. Ähm. Oh, es wird wieder so ein Level. Oh Gott. Das wird AIDS. sehe ich jetzt schon. Oh, da oben wird einer sein, oder? Kannst du mir nicht erzählen, dass da oben keiner ist. Echt? Boah, das wäre ein mega gutes Versteck gewesen. Hm. Ich nehme mal hier ein paar Eier mit. Wo ist denn der Erste? Hm, wo könnte der Erste sein? Guck mal an den Alien! Cool. Kann ich den abschießen? Oh, der muss wahrscheinlich gleich noch abschießen. Merken wir uns den auf jeden Fall. <lacht> Was bist du denn? <lacht> ich höre ihn! Da unten! Oh ja. komme ich denn an ihn dran? Mit Eiern. Äh, verdammt, ich habe keine Eier. Ich komme nicht mehr weiter. Ah, hier. Okay, die gut an, dran gedacht, hier Eier reinzutun. Okay, reicht, reicht, reicht, reicht. Verd Junge. Okay, sorry. Äh, zack. Perfekt. Rein da. Den ersten haben war. Check weiter nicht. So schwer. Doch an den Rand zu kommen. Das war schon eine andere Geschichte, du. So, kommen wir bitte auf noch auf das Ding drauf. Nein, komm schon. Yes. Okay. Hier sieht man es auch. Komm. Ah, zack. Zwei fehlen noch. Ich versuche mich gerade zu entspannen mit der Musik. Yeah. Du, du. Aber jetzt mal ehrlich. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben verpasst. Noch ein Alien. Cool. Aber kann ich bitte wissen, wo mein... Hundi ist? Hey, Mr. Alien, du nicht zufällig mein Hundi gesehen? Ne? Okay. <lacht> äh, ich glaube, wir haben verloren. Zeit rennt uns weg. Uns fehlen noch zwei Hunde, aber ich höre einen. Oh, ja, wir haben wir haben den zweiten verpasst. Und das ist der dritte. Ja. <lacht> ja, da wäre das Ziel wahrscheinlich. Dann werde ich nochmal nach den zweiten suchen, wo ich keine verdammte Ahnung habe, wo der überhaupt sein soll. Und die Zeit ist echt knapp bemessen, finde ich. Das Level ist überhaupt selber mal drei Minuten lang. Wenn du einfach durchrushst, also... Äh ja, okay. Nicht unbedingt drei Minuten. Ja, fast würde ich sagen. Nein. Hä? Doch, da unten. Lol. Tch. So. Hier, das Abschießen. Da kommt das. Und dann kommt das. Und dann sieht man ihn hier unten. So. Geht doch. Ja, aber ich schieße halt nicht alles ab, weil ich eh nur denke, dass da Herzen sind und so Müll und ich muss mich wieder umbringen gehen. Also ja, bei dem Level weiß ich auch nicht. Also bei dieser Welt gefallen mir die Rückwärtslevel jetzt überhaupt nicht so. Das ist definitiv nicht zu meinen Favoriten gehört. Das ist, glaube ich, äh, allen klar. Und wenn nicht, dann jetzt. <lacht> ähm, ja, wo ist denn letzte nochmal? mal? habe ich jetzt vergessen. Wann der... Ach so, der war hier ganz easy. Ja, okay. Komm her. Zack. Okay. Und dann kommen wir da wieder raus. Und Dann können wir hier zum Ende, hoffentlich, denn das Level, das ging schon lang genug. Wollen es jetzt beenden. Yes, komm, komm, komm. Yes. Yoshi. Gut, ein Rückwärtslevel noch und dann gibt es noch ein paar Quests, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Aber hey, sie hören zu 100% dazu und das am meisten jetzt. Autsch. So, sorry für den kleinen Cut, jetzt machen wir auf jeden Fall Tamtam -Tam auf der Raumstation rückwärts. Zweieinhalb Minuten haben wir dafür Zeit. Wirkt auf mich sehr knapp. Ich hoffe, äh, ja. Was hoffe ich eigentlich? Ich hoffe, mein Leben wird super. Ich hoffe, ich habe, äh, ja, egal. So, da sind wir auf jeden Fall schon beim nächsten Level. Ich muss so kurz leider cutten. 200 Minuten haben wir dafür Zeit. Das wirkt auf mich sehr knapp. Äh, ja, hoffen wir mal. Dann wird was. Sonst wäre äh, echt blöde. Ich höre ihn schon. Was? Hä, da unten. Hä, was? Was? Wie komme ich denn an den dran? Hä? Verdammt, vor allem da habe ich irgendwas vor meinem Bildschirm und dann sehe ich ihn nicht so gut. Oh, warte, er kommt die hoch. Schneller! Hä? dachte, er kommt hoch. Nur no, er rennt nur von Seite zu Seite. Sei, Seite zu Seite. Oh Gott, ja, verdammt, was ist denn das für eine Rotz hier? Komm schnell, mein Freund. Ach, was Was ist denn das? No! Da kann ich mich schon mal direkt umbringen Bitte, bitte, komm. Hab ich ihn? Nee, oder? da. man kann hier unten stehen, das wusste ich nicht. Ja. Schön, dass wir hier in NES-Zeiten sind. Die Kamera scrollt nicht mit und wenn die Kamera nicht scrollt, dann gibt es diesen Ort hier auch nicht. Das ist halt echt wie SNES äh, NES und so. Ja. SNES zählt eigentlich auch, glaube ich. Da kommt mein Argument nicht so gut rüber. <lacht> so, auf der Suche nach dem zweiten. Verdammt. Nein, oh, was ist denn das? Ich höre ihn, ich sehe ihn, ich schnapp ihn mir, hoffentlich. Der wird weggetragen hier. Ah nee, du bleibst schön hier. Gut, letzter. Wir haben mega wenig Zeit. Ich habe mit drei Minuten gerechnet und ich zweieinhalb. Hallo? nichts jetzt muss er kommen oder ja oh, lol. ja okay das ist easy ja gut ja okay dann kann ich die zeit doch verstehen ja okay ich habe nichts gesagt dann kann ich die zeit doch noch verstehen weil das ende ist direkt hier ne yep. okay dann kriegt man noch so circa etwas mehr als eine halbe Minute. Das geht doch noch klar, oder? Was mit ihr? Juhu! Gut, dann werden wir noch äh, in dieser Folge die ganzen Quests machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall beim äh, bei der nächsten Welt. Wir können wir ganz kleinen Sneak Peek schon mal machen. Gucken, wie die aussieht. Wenn wir hier rauszoomen, da ist sie. Ups, sorry. Das hat ja alles geschafft. Aber ihr seht schon. Wir haben nur noch diese grüne was auch immer, diese Graslandschaft dort. Und dann kommt die letzte Welt. Und ja, das ist eine letzte Welt. Denn wir wissen immer ein Feld, das können wir hier noch zeigen, ein Feld ist immer der Boss. Und deshalb, ja. Freu ich freue mich auf jeden Fall aufs Finale, wenn es dann kommt. So, was brauchst du denn, mein Freund? Ich brauche Röntgenselien. Äh, hilf mir mal. Ich will ein Kommandomodul. Damit geht es Hui, ins Weltall! Oder zumindest zur Rückseite des Mondes. Äh, okay... Was? Nicht hier? Hier ist doch ein Mond. Da? Okay. Okay, direkt am Anfang des Levels soll es sein. Wir suchen es und ich zeig's euch. Oh! Okay! Hier oben ist es. Kein Wunder, dass ich dir nach der ganzen Zeit suche. Okay. Dann haben wir das zumindest schon mal. So, ich vermute mal, er will noch die Raumschiffe. Ähm, vielleicht noch die Aliens. mir kann ich mir nicht vorstellen, was er will. Aber er äh, könnte ja immer tolle Sachen, die er mir andrehen will. Na komm, was brauchst du? Ich will äh, sechs äh, Alien-Freunde. Die Freunde findet man auf der Rückseite in einer Sternstuppe. Einzigartig. Okay. Dann suchen wir sie. Achso, nee, das war nicht das hier. Das war das hier, ne? Jupp. Yep. Das sind die sechs Alien-Freunde. Und ich zeige euch alle. Hier befindet sich einer. Ah. So, oder? Yes. Hier bei diesem Checkpoint gibt es ihn dort drüben. Ein weiterer befindet sich hier. Wenn man von hier schaut, dann sieht man ihn da oben. Ähm, wie man ihn am besten erreicht. Wahrscheinlich von hier drinnen aus. So. Yes. Und der letzte befindet sich hier oben am Anfang des Levels. Noch vor dem ersten, den wir gefunden haben. Okay. Das war auch nicht allzu schwer. Der letzte da hat mich jetzt gedacht, das wird ätzend, aber nein. Tatsächlich der einzige Ort, den ich noch vermutet habe, da war der noch. Das war doch jetzt zumindest toll. So, 370. Ist das zufrieden, so oder? Nein? Äh, okay. Dann noch eine bitte. Ich will eine rote Sonne. Die war doch auf der Rückseite der Raumstation und ganz schön groß. Äh, okay. Eine rote Sonne, okay, Blutmund. Oh, bist du damit gemein, mein Freund? Äh, ja, aber ich habe den falschen Soundeffekt bekommen. Naja, anscheinend war das richtig. <lacht> okay, ich bin einfach glaube einfach runtergesprungen und dann war das einfach da. Äh, ja, okay, das war tatsächlich ziemlich groß. So, eine weitere Blume bitte. Dankeschön. Noch eine bitte. Ich will einen Charakterstern. Wer ich auf einer Sternstube ritt, sah ich ihn. Ein echter Charakter. Äh, okay. Hier. Das Ding. Okay. Ah, hier oben. Nice. Okay. Das war auch ziemlich einfach. Ich wusste auch die ganze Zeit, worauf ich achten musste und ja, war eigentlich sehr cool. Okay. Dann gib mir die Blume. Gibt's noch was? Wahrscheinlich, ja. Ich benötige ein Mondfahrzeug. Nicht ganz überraschend findet man ein Mondfahrzeug am ehesten auf dem Mond. Ja, das stimmt. Das ist nicht sehr ver... Ah, also... Bitte sagt mir Rückseite, ich will da nicht hinrennen. Oh. Ah, ich glaube, ich habe das Mondfahrzeug gefunden hier, oder? Verdammt. Na los. Nein. Jetzt. Yes. Ja, ist es. Gut, wenn man auch darauf achtet, dann wird's man auch, wird man das auch finden. Oh, naja, war das, war das jetzt nicht schwer? Ja. Hast du noch was? Willst du vielleicht die Aliens dort sammeln? In dem Level oder was willst du? Willst du noch irgendwas? Ja, ich will fünf Steigerflitzer. Ja, okay, dachte ich mir schon. Die habe ich auf der Raumstation gesehen. Ich bräuchte bitte fünf davon. Okay, ich zeig euch, wo die sind, ihr kennt sie alle, die sind sehr cool, yeah. Das erste befindet sich ganz am Anfang des Levels, direkt hier am Anfang gibt es es dort hinten. Einfach hier den Scheiger fressen und dann schafft das, yeah. Das zweite findet sich hier. Ein weiteres findet man hier. Eins fliegt hier, aber ich glaube, glaub ich äh, jetzt leider verpasst, oder? Außer ich habe Glück und es kommt nochmal. Ich wusste halt nicht, dass es hier an dieser Stelle war. Also ich wusste es eigentlich schon, aber ich schätze mal, ich habe es einfach vergessen oder so. Eigentlich hätte ich mich darauf vorbereiten müssen und verdammt, was passiert hier? Oh, fuck. Ja, äh, kriege ich es noch? Oder ist es jetzt für immer weg? Ja, super. Eine Chance ist ja da lustig, jetzt noch mal am Ende des Spiels noch mal die Regeln zu ändern. Also, echt, das ist lächerlich. Das ist echt lächerlich. Aber auf jeden Fall ist das letzte hier oben. Und ich werde wohl das Level noch mal neu machen müssen. <lacht> okay, das müsste hier vorne gewesen sein, oder? Es müsste hier sein, jetzt, hier oben, ne? Okay, aufpassen. Äh, das wollte ich nicht. Es war doch hier oben. Nicht? Doch da. Okay. Und ja, es ist tatsächlich so. Okay, aber wir haben's. Okay, okay. So, gibt's noch irgendwas, was du haben willst? Sollen wir auf die 375 kommen und dann bist du ehrlich zufrieden? Ja. aber vielleicht noch mehr. Ich will ein stylisches UFU. Ich habe es von einer Sternstuppe aus gesehen. Das war aber nicht leicht. Äh. Okay. Also hier. Vorderseite. Das Prachtstück hier. Also irgendwo ist ein Pinkes mit einer Schleife. Also so ein Mädchen liegen. Hihi. Hohoho, ho, ho. das habe ich jetzt einfach gesagt. Ich muss zugeben, den hier musste ich nachgucken, aber can you blame me? Man soll hier einfach darauf kommen, dass man hier hochspringt und dann ist da oben einfach der Pinke. Vor allem steht in der Beschreibung, als er auf den äh, auf, äh, Sternschnuppen rumgeritten ist, hat er den gesehen. Ja, dann habe ich alles abgeschossen, ich habe alles untersucht und das war es nicht. Und dann habe ich es einfach nachgeguckt. Übrigens, einen Block vorher, das ist nämlich der zweite, der so in so einer steht, so ein Yoshi-Block. Da gibt es einen, äh, darüber einen äh, Geheimflatter, der einen zum. Äh, so, so eine kleine Abkürzung gibt. Nicht groß, aber immerhin. So, was Sie? Ist ein Saturn. Oder den Saturn, den Planeten Saturn. Auf der, Seite der Raumstation habe ich den Saturn gesehen. Ziemlich klein. Und was ich herausgefunden habe. Ja, man kann tatsächlich nachgucken, wie viele, ähm, oh, das war glaube ich der falsche Ort. Man kann tatsächlich nachgucken, wie viele Quests jede Welt hat. Ich wusste das nicht. Aber das soll wohl gehen. Ich muss nur gerade gucken, wie. Hier anscheinend ja nicht. Äh, Level? Ah, hier, genau. Und dann kann man hier durch äh, scrollen. Und dann sieht man hier alles. Ihr seht, ich habe ja überall 100%. So, und ich sehe gerade hier, Pappkartonkuppe war ultra schlimm. Naja. Und Rumpel Dschungel auch. Aber hier! Fehlen nur noch das hier und dann der Saturn. Und ich glaube, der Saturn, ich habe jetzt nicht zugehört, wo ist denn der Saturn? Ach, natürlich im letzten Level. Mhm, <lacht> ja. Okay. Dann werde ich ihn suchen gehen und hoffentlich auch direkt finden. Hier auf der Rückseite, ganz am Ende, gibt es ihn hier. Ziemlich einfach zu sehen. Und äh, ja, damit haben wir ihn auch. So, und was ist die letzte Aufgabe, mein Freund? Ich habe echt nie wirklich Lust auf diese Aufgaben. Die sind einfach nicht cool. Ich mag sie einfach nicht wirklich. Aber naja, wir sind ja eh bald am Ende des Spiels, deshalb, komm, machen wir den Rest auch nochmal. Ich würdige sechs unidentifiziertes äh, Objekt, also UFOs, sechs UFOs. Ach nee. das müsste ein, ein UO sein, weil es ist ja ein unbekanntes Objekt und nicht ein unbekanntes Flugobjekt. Hm, solche habe ich auf der Oberfläche des Mondes und unten noch woanders gesehen. Ja, ich weiß genau, wo die sind, ich zeige sie euch jetzt so Fort. Der erste fühlt sich ganz am Anfang des Levels hier hinten. Ein weiteres kann man hier antreffen. Ein weiteres gibt es hier. Verdammt. Ja. Ein weiteres gibt es außerdem auf dem Mond hier oben. Ganz am Ende des Levels gibt es hier noch eins. Und den. Vorletzten oder einer der. Und bevor man in zum Mond reist, kann man hier noch einen finden, den ich leider vergessen habe. Ich habe ihn äh, ja ja doch eigentlich schon vergessen. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Anscheinend habe ich nicht richtig aufgepasst. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles und wir werden dann in der nächsten Folge mit der vorletzten Weltanfang. Ich hoffe, ihr seid geheilt. Ich bin es auf jeden Fall. Und wenn euch die Folge äh, gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Yoshi's Crafted World. Bis dann. hurra alle Grenzen wurden in Außenorbit gefunden. hat sich geändert. Mal wieder.